Okay, bei mir ist Elke Kirchner, die Genossenschaft, das ist die Genossenschaft, was ist das für eine Genossenschaft? EE 4 mobile EG, so viel E ist ich noch nie gehabt, alles mit Energie oder was ist es? Erneuerbare Energien für Mobilität, das bedeutet das, das dahinter. Was machen Sie da, Frau Kirchner? Ich bin die Projektleitung und wir haben äh, in diesem Jahr 22 Ladestationen für E-Bikes geschaffen in Nordfriesland, wie man hier auf dieser Karte sieht. Zeigen mhm. das bitte. Okay, ne? ja. Und so kann man jetzt von St. Peter bis Tonland durchgängig radeln mit dem E-Bike und zwischendurch kostenfrei tanken. Dauert das hier immer ganz lange, dass sie da drei Tage stehen muss, bis das Ding wieder voll ist? Ja, wir haben natürlich auch an die Hotels gedacht, die können ja. natürlich nicht. Man kann zwischendurch sagt, mal einen Kaffee trinken oder was essen gehen, dann lädt man halt eine Stunde nach. E-Bike ja. laden nach, man fährt nie einen Akku ganz leer. Nun haben Sie gerade gesagt, 22 Stationen, sind die, muss man die irgendwie ganz doll suchen oder sind die auf der Karte? Bloß weil ich weiß, in Husam ist eine, weiß ich noch nicht wo. Wir haben einen Flyer entwickelt, natürlich wie immer, gibt es Flyer. Da sind die Punkte eingetragen und da, zu den Nummern sind dann die Adressen auffindbar. Ja. Und das geht für alle Fahrräder, die E-Bike sind? Ja, fast. Natürlich. Wir, wir haben das Panasonic Mittelrad, äh, ja. wie heißt es? Mittelantrieb. Ja. Das Ladegerät haben wir, da haben die, die Station auch die Ladegeräte. Ah, ja. Einige haben auch für Bosch und Giant die Ladegeräte da. Und ein E-Biker hat oft auch sein eigenes Ladegerät dabei, damit er in der Not an der Steckdose nachteilen kann. Haben Sie ein Ziel, wo Sie sagen, was 22 machen, wir irgendwann 100? Nee, wir können uns noch erweitern. Auf jeden Fall. Die Inseln sind noch mehr mit dran. Aber wir gehen jetzt weiter und sagen auch Autoladestation. Das ist der nächste Schritt der Genossenschaft. Und so bleiben wir am Ball. Das will ich genießen als Genosse. Danke. Alles Gute. Bitte. Danke. Okay,